Hallo zusammen, hallo Freunde. Ich hatte ja vor langer Zeit schon mal mit diesem Santor einem Malz gemacht. Ich hatte ja kein Weiß bekommen. Und darum hatte ich auch dieses Honey Gold mal bestellt gehabt. Ähm, hat anfangs nicht geklappt. Ich glaube, jetzt weiß ich, wie es einigermaßen funktioniert mit diesem sogenannten Cloud-Effekt. Das wollte ich jetzt einfach nochmal probieren und nochmal zeigen euch. Ich habe mir hier was abgefüllt, ein bisschen mit dem Menükleber gemischt. Also ich sage jetzt mal so fast halb-halb gemischt und wir werden das dann noch mal ausprobieren, noch mal zeigen, ich kann auch wieder ein bisschen was dazu erklären, so wie immer auch. Und dann lasst uns anfangen. Bis gleich. So Freunde, dann lasst uns mal starten. Ich habe hier einen Keilrahmen, der ist 30 auf 30 cm. Ich habe mir hier Magenta angemischt. Mein geliebtes Kaminrot, endlich mal wieder. <lacht> Türkisgrün. Und hier habe ich ja dieses Satin Animas, und zwar dieses Honey Gold. Das ist ja dieses hier. Ähm, es ist, ich kann es euch zeigen, es ist noch fast voll. Also ich habe nicht viel verwendet, beziehungsweise, ja, lasst mal überlegen, doch, ich habe es halb-halb gemischt. Halb Vinylkleber und halb äh, Honeygold, also nicht, dass ihr was Falsches sagt, weil ich hatte ja zwei Dosen von diesen, muss ich korrigieren, aber passt. Nur, dass wir es richtig machen, halb-halb gemischt, so, ich weiß jetzt auch, wie der Trick ungefähr geht. Und darum denke ich mal, dass es funktioniert. Ich kann euch nachher mal noch ein Bild zeigen, wo ich schon mal getestet habe, ohne euch. Ich hoffe, ihr seid nicht böse. <lacht> ähm, hier habe ich noch dieses Milk Paint. Hier in Deutschland finde ich eigentlich nur Pulver. Aber das könnt ihr vergessen, weil das funktioniert nicht. Ich habe jetzt gemerkt, in Amerika also gibt es ja so Fertiggemischte zu kaufen. Ich habe noch keins gefunden. Mit diesem Pulver könnt ihr vergessen, nicht bestellen, funktioniert nicht. Darum habe ich jetzt spaßeshalber auch mal Holzlasur, einfach vom Hornbach, vom Baumarkt. Es riecht halt ein bisschen, aber das werde ich auch demnächst bringen als Video, also könnt ihr euch vielleicht auch darauf freuen. Die habe ich auch schon mal getestet, funktioniert auch ganz gut, aber jetzt machen wir erstmal das mit dem Honeygold. Okay, ich hoffe, es funktioniert soweit. Gut, jetzt brauche ich einen Becher, da habe ich keinen Becher, wartet geschwind, jetzt glaube ich ja nicht, ziehen wir die Becher aus, so, bin zurück, ich wollte keinen angepanschten Becher nehmen, sondern einfach, dass ihr seht, auch, okay, ich mache ein bisschen Honey Gold rein, aber auch nicht zu so viel habe ich gemerkt, wenn du zu viel machst, zum Schluss kommt auch zu viel raus, man kann höchstens eins machen, wir machen jetzt einfach mal ein Dirty Pouring, dass wir das auch mal zwischendurch noch mal rein machen, zum Beispiel jetzt ein bisschen Magenta, ich fange jetzt nochmal an mit Türkis, jetzt Magenta und das Kaminrot. Dann machen wir hier nochmal einen Tropfen drauf, einfach halber. So und im Prinzip einfach ein Dirty Pouring laufen lassen, ihr seht auch hier mal wie das schon ein bisschen reagiert Na, habe ich da Klumpen drin? Ich hoffe nicht da fahren wie ihr möchtet ihr könnt da kreise machen ja in meinem letzten video habe ich gemerkt ich war ein bisschen verschnupft und habe ein bisschen genuschelt bitte ich auch noch mal um entschuldigung ich habe es gemerkt indem ich das video angeschaut habe und undeutlich gesprochen habe so jetzt kommt das dann doch ich verteilt das jetzt aber mal ein bisschen machen das auch nur mal außen rum ein bisschen damit es diese zellen außen rum gibt da möchte ich jetzt aber auch nicht ganz so viel machen was ihr machen könnt hier genau in die farbe rein drücken ein bisschen so auch nicht zu so viel Schauen wir mal, dass dieses Mal auch wieder so funktioniert oder nicht. ja vielleicht ein bisschen wenig genommen diesmal in die Mitte So, ich hoffe, meine Farbe ist soweit. Ja, dieser helle Fleck wird verschwinden, aber das ist mir eh zu aggressiv, gelb oder gold, den will ich gar nicht haben. einfach wieder ein bisschen in die mitte laufen lassen was mir jetzt aufgefallen ist vielleicht habe ich ein bisschen zu wenig von diesem honey Gold rein hier aber so ist ja immer dieser Vorführeffekt. ihr seht aber wie es hier praktisch schon ja wie so zellen gibt obwohl ich wie gesagt also ich habe kein silikon drin ich habe nur farben mit Vinylkleber angemischt jetzt erhitzen wir das mal und schauen was passiert Ja, dieses Mal kommt das Gold gar nicht so richtig raus. Wahrscheinlich zu wenig genommen. Ich muss da noch einen Ticken mehr nehmen. Ich lasse es mal für 10 Minuten einwirken. Und dann kann ich euch auch mal das vorige Bild zeigen, was ich mal getestet habe. Und dann seht ihr mal, was passiert, wenn man ein bisschen mehr nimmt. Aber jetzt lasse ich es erstmal ein bisschen einwirken vor 10 Minuten. Und dann zeige ich es euch von nahem wieder. Also dann bis gleich. So Freunde, bin zurück. Jetzt zeige ich es euch mal von nahem. Ja, wie gesagt, es hat nicht so funktioniert. Aber so ist es halt immer, wenn man viel erklärt. Oder ob man es in Ruhe macht. Aber ich bin mal gespannt, wie es dann trocken rauskommt. Und ich zeige euch das Video trotzdem, weil ich das so schlecht auch nicht finde, das Bild. Ihr seht ja diese Zellenbildung am Rand. Auch hier. Hm? Ein Bild machen und etwas mehr von diesem Saturn Honey Gold nehmen. Ich kann auch gleich zeigen, warum ich etwas weniger genommen habe. trotzdem was das bild so was drauf kommt mal mit rüber ich hoffe das geht vom licht her das war eigentlich mein erster versuch noch mal und so wollte ich das dann auch machen weil ich finde das ist richtig cool gekommen aber was mir nicht so gefallen hat am rand diese zellen zu viel und etwas zu dreckig, darum wollte ich etwas weniger nehmen. Und hier hinten könnt ihr vielleicht auch gleich mal schauen, das habe ich mit diesem mit dieser Holzlasur gemacht. Das war jetzt auch mein erster Test so. Nur dass ihr es mal gesehen habt, gibt es hier also auch kleine Zellen. Das kommt aber auch noch später, zeige ich euch. So. Okay, ich werde nochmal ein Bild machen und ich denke mal, dann nehme ich nochmal etwas mehr von diesem Honey Gold. Dann kommt es auch besser und klarer raus. Okay, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Vielleicht auch was gebracht, um nochmal auszuprobieren, weil es kam viel die Aussagen, dass es nur mit dem Saturn einmal weiß geht. Habe ich ja lange Zeit nicht bestellen können, jetzt habe ich eins bestellt, ist aber noch nicht da. Und darum habe ich jetzt aber nochmal mit dem Gold probiert. Aber scheint ja auch zu funktionieren, wenn man weiß wie es geht. Okay, dann wünsche ich euch was bis zum nächsten Mal und ich mache nochmal ein Bild. Bis dann, Tschüss, Bye.